Hallo, du möchtest eine gute Note in deiner Bachelorarbeit oder einer anderen wissenschaftlichen Arbeit bekommen? Dann ist es für dich sehr wichtig zu wissen, wie du benotet wirst. Ich bin Privatdozent an einer deutschen Universität und habe schon viele Arbeiten Korrektur gelesen. Ich weiß also, worauf es ankommt. Zusätzlich möchte ich dir in diesem Video die wichtigsten Tipps für das Schreiben der Arbeit selbst geben. Fangen wir an. Du wirst anhand von drei Kriterien beurteilt. Erstens, dem Inhalt deiner Arbeit, also deiner Sachkompetenz. Zweitens, der Wissenschaftlichkeit, mit der du das Thema bearbeitest. Und drittens, dem formalen Eindruck, also wie das Ganze äußerlich aussieht. Davon ist sicherlich der Inhalt das Wichtigste. Beginnen wir also damit. Was benoten ich und andere Dozenten an Inhalt? Punkt 1 ist deine Sachkompetenz. Hast du das Thema erfasst und dich damit in der Tiefe auseinandergesetzt? Wenn erkennbar ist, dass du nur oberflächlich ein paar Gedanken aus verschiedenen Büchern zusammengeschrieben hast, gibt das Punktabzug. Dazu gehört auch, ob du die Positionen der Autoren, die du gelesen hast, selbst reflektierst. Gut ist es beispielsweise, wenn du verschiedene Meinungen verschiedener Autoren wie in einer Arena gegeneinander antreten lässt und auch kritisch deine Meinung dazu äußerst. Dies sollte sachlich distanziert und neutral erfolgen, natürlich unter Berücksichtigung von Quellenangaben. Es gehört also dazu, verschiedene Perspektiven zu finden und sie gegeneinander abzuwägen. Punkt 2 ist deine Wahl der Forschungsfrage. Hier entscheidet sich oft bereits deine Note. Wähle eine klar abgegrenzte Forschungsfrage, die im Rahmen deiner Vorgaben wie etwa der Seitenzahl oder der Zeit, die du für diese Arbeit bekommen hast, zu beantworten ist. Niemand verlangt von dir, dass du auf 20 Seiten einer Hausarbeit sämtliche Probleme der Welt löst oder in einer Bachelorarbeit eine neue Relativitätstheorie erfindest. Zu trivial sollte es auf der anderen Seite aber auch nicht sein. In meiner Erfahrung tendieren 90% der Studierenden allerdings zu einer zu breiten Fragestellungen. Punkt 3 ist eine Auseinandersetzung mit den Methoden. Hier wird eine Forschungsfrage umgesetzt. Hier beurteile ich und andere Dozenten, ob die richtige Methode aus den in der Literatur genannten ausgewählt wurde. Hast du die Methoden verstanden und an die Fragestellung angepasst? Hier kommt der stärkste Punktabzug meist dadurch zustande, dass irgendeine Methode genommen wurde, die nicht ganz verstanden wurde, und dann fehlerhaft, das heißt nicht passend, auf das gewählte Problem angewendet wird. Das kann pro Fach ganz unterschiedlich sein. In den Naturwissenschaften geht es hier vor allem um die Wahl der richtigen statistischen Methode oder des richtigen Modells. Punkt 3 ist eine Auseinandersetzung mit der Literatur. Hier hat typischerweise der Dozent einen großen Wissensvorsprung, da er das Thema und die Literatur gut kennt. Der Versuch hier mit vielen halbgelesenen Quellen zu punkten ist deshalb praktisch immer zum Scheitern verurteilt. Sinnvoller ist es bei der Literaturrecherche, die wenigen ganz wichtigen Werke zu finden und diese dann in die weitere Sekundärliteratur hin zu verfolgen und diese zu diskutieren. Punkt 4 sind die Diskussion und die Schlussfolgerungen. In der Diskussion möchte ich sehen, dass du dich mit anderen Autorenmeinungen auseinandergesetzt hast. Das heißt, sie sinnvoll diskutieren kannst. Für praktisch alle Dozenten sind die Schlussfolgerungen das Wichtigste der ganzen Arbeit. Die Leitfrage ist hier immer, sind die Schlussfolgerungen wirklich von der Arbeit gedeckt? Das geht so weit, dass viele die Arbeit von hinten her lesen. Das solltest du also prüfen und nochmals prüfen. Hier auf keinen Fall zu weit aus dem Fenster lehnen und eher vorsichtig sein, mit dem, was du behauptest, gezeigt zu haben. Zu vorsichtig zu sein, nimmt dir keiner übel, denn der Dozent kann ja lesen und versteht, was du herausgefunden hast. Etwas zu behaupten, was gar nicht in den Resultaten steht, ist dagegen ein absolutes No-Go. Punkt 5 ist die Lesbarkeit und der rote Faden. Ganz oben auf der Tagesordnung bezüglich der Notengebung steht eine gute Lesbarkeit. Also kurze aktive Sätze mit wenig Fremdworten, eine gute Struktur, die sich schon im Inhaltsverzeichnis widerspiegelt, ein roter Faden, der den Leser von einem gut strukturierten Absatz zum nächsten führt und im besten Fall sogar eine Art Minispannung aufbaut, also den Leser neugierig macht. Schließlich wird auch bewertet, ob die Arbeit den Eindruck macht, als ob das Thema dich wirklich interessiert. Als Wissenschaftler sollst du ja tiefer und kritischer in Themen einsteigen, du sollst Dinge hinterfragen, die sonst niemand so hinterfragt und schließlich soll das Thema dich auch selbst weiterbringen. Kommen wir zu dem zweiten großen Bewertungskriterium der Wissenschaftlichkeit. Hier geht es damit los, dass es erkennbar deine eigene Arbeit ist und das ist in den meisten Fällen leichter für den Dozenten zu beurteilen, als du vielleicht glaubst. Der wichtigste Punkt hier ist natürlich, ob du die wissenschaftliche Arbeitsweise beherrschst und umsetzt. Hast du also die Quellenarbeit korrekt durchgeführt? Gibt es keine Plagiate? Sind an den entscheidenden Stellen sinnvoll Zitate eingesetzt? Stützt die Literatur, die du angibst, treffend und punktuell deine Argumente? Bitte kein wahlloses Verstreuen von Fußnoten. Wenn du all das gemacht hast, bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Wichtig für eine sehr gute Note ist hier noch, ob die Struktur deiner Arbeit der üblichen Form gehorcht. Was ist die übliche Form? Das kann ganz unterschiedlich sein, etwa wie es in deinem Fachbereich typisch ist oder wie es von der Arbeit gefordert ist, wie es von deinem Professor vorgeschlagen wurde und so weiter. Hier wirkt ein kurzes Gespräch mit dem Dozenten Wunder. Absolut sinnvoll ist es natürlich, ein Bibliografieprogramm zu verwenden. Denn größere Fehler im Literaturverzeichnis werden nicht gern gesehen. Citavi und Endnote sind hier die Marktführer, aber es gibt auch viele andere wie Zotero, Bibtech und so weiter. Als drittes wird schließlich der formale Eindruck bewertet. Er ist zwar bei weitem nicht so wichtig wie ein wissenschaftlicher und guter Inhalt, sollte aber in der Wirkung auf den Dozenten nicht unterschätzt werden. Auch hier wirkt ein Gespräch mit dem Dozenten Wunder. Und zwar über die einfache Frage, was ihm wichtig ist. Der eine Dozent wird hier sagen, das Layout ist entscheidend für ihn, der andere kann keine Rechtschreibfehler leiden und der dritte reagiert vielleicht allergisch auf Umgangssprache. Worum es eigentlich und übergeordnet bei dem ganzen formalen Kram geht, ist, dass von dir der Eindruck vermittelt wird, du hast dich mit den Anforderungen auseinandergesetzt und dir Mühe gegeben, um sie zu erfüllen. Worauf solltest du also vor allem achten? Das fängt bei der Vermeidung von Rechtschreibfehlern und Umgangssprache an und geht mit einem guten Schreibstil und einem schönen Layout weiter. Was ist ein schönes Layout? Auch das ist wieder von Dozent zu Dozent unterschiedlich. Der eine mag Blocksatz und zweizeiligen Abstand, der andere etwas anderes. Einfach fragen. So, jetzt wisst ihr besser, wie sich eine Note ergibt. Ich habe jetzt schon viele Tipps gegeben, Möchte aber noch einige weitere mit auf den Weg geben, die eure Note um einiges verbessern können. Tipp Nummer 1. Achte darauf, die Anforderungen an deine Arbeit genau zu kennen. Das ist wie beim Waldsprung. Wenn du das Brett nicht triffst, nützt dir der weiteste Sprung nichts. Und das bringt mich direkt zum Tipp Nummer 2. Sprich mit dem Dozenten. Was ist ihm wichtig? Welche Kriterien hat er? Was erwartet er von dir? Tatsächlich ist vermutlich einer der besten Tipps, die ich geben kann, mit der Gliederung zum Dozenten zu gehen und ihn fragen, was er davon hält. So kannst du dir schon frühzeitig eine Rückmeldung abholen, bevor die Arbeit geschrieben ist. Tipp Nummer 3. Mach dir gleich zu Beginn einen Arbeitsplan, in dem du festlegst, was du jeden Tag grob tun musst, damit am Ende alles rechtzeitig fertig ist. Sei konservativ bei deiner Schätzung. Zum Beispiel ist es praktisch und möglich, mehr als zwei Seiten am Tag zu schreiben. Plane auch Verzögerungen und einen großzügigen Puffer am Ende ein. Tipp Nummer 4. Der erste Blick von mir fällt auf das Inhaltsverzeichnis. Hier stelle ich schon fest, ob die Arbeit eine gute Struktur hat und ob ich neugierig auf die Arbeit geworden bin. Du kannst ganz leicht feststellen, ob du bereits ein gutes Inhaltsverzeichnis hast, indem du einen Freund bittest, ihm den Inhalt deiner Arbeit in zwei Minuten zu erzählen, nur nachdem er das Inhaltsverzeichnis gesehen hat. Da, wo es chaotisch wird in seiner Erzählung, da musst du nachbessern. Tipp Nummer 5. Du hast nicht mehr viel Zeit und fragst dich, wo du am besten noch optimieren kannst. Das ist zweifellos die Zusammenfassung bzw. der Abstract und deine Schlussfolgerungen. Sie prägen den ersten Eindruck des Dozenten. Geheimtipp, eine absolut saubere Zitation ist für die Notengebung sehr viel wichtiger, als du denkst. Tipp Nummer 6. Fang so früh an zu schreiben wie möglich. Erstelle dafür sehr früh eine Gliederung, um dir über die Struktur deiner Arbeit klar zu werden. Sonst ist eine große Gefahr, dass Teile deiner Recherche umsonst sind, weil sie durch eine Umstellung deiner Arbeit beispielsweise später fast völlig herausfallen. Im schlimmsten Fall hast du dann zwei oder vier Wochen über ein Thema recherchiert, das in deiner Arbeit nur noch in ein oder zwei Absätzen Platz findet. Und das ist nicht sehr effektiv und der Stress beginnt. Tipp Nummer 7. Lass deine Arbeit mindestens von einem Freund Korrektur lesen. Jede Perspektive, die nicht die deine ist, wird dir sehr wertvolle Hinweise für eine Verbesserung deiner Arbeit geben. So, und jetzt viel Spaß mit deiner Arbeit. Ich wünsche gutes Gelingen und natürlich nur die allerbeste Note.